Hat Hook schon mit seiner rumgemacht? gemacht? und ich wir haben uns immer noch nicht getroffen. Ist ekelhaft, ey. Immer noch nicht. Habt ihr gehört, dass Egon, Egon Must zum Mars fliegen will? Das durchkreuzt total meine Pläne. Abriss schon. Hier war ich schon wieder total aggro. Fakt mich ab, dass der auf dem Mars will, weil, ich habe gerade schon erklärt im Stream, ich furze mir hier einen ab. Ich furze ständig, ich furze viel, ich furze hoch engagiert. Ich bin die Furzmeisterin schlechthin. Ich liebe und lebe Furzen. Und ich tue das alles, um euch zu retten. Ich tue das alles, damit ihr nicht von den fucking Aliens angegriffen werdet. Ich schirme unsere Welt ab. Ich sorge dafür, dass unser Ozonloch komplett verpestet wird durch meine Furze, damit hier keiner reinkommt. Dass die alle sagen, widerlich, fickt euch Menschen wir bleiben weg. Und was macht dieser scheiß Musk? Der fliegt hoch und sagt, ich check dann die da oben ab. Das geht einfach komplett gegen meinen Plan. Der kann sich bei mir melden. Elon Musk, wenn du das hörst, melde dich bei mir. So geht das nicht. Das ist einfach absolut... Seit 29 Jahren arbeite ich an diesem Plan, dass ich die Aliens von uns fernhalte. Ich tue alles dafür. Ich furze jeden Tag 100 Mal. Und es ist kein guter Geschmack. Und ich leide da auch oft drunter. Die Leute um mich rum. Keiner will mehr was mit mir zu tun haben. Keiner will mehr mit mir befreundet sein. Alle sagen, Alter, die ist ja nur noch am Fuß. Ich mache das, um die Menschheit zu retten. Und Elon Musk sagt, bist du was, Bitches? Ich fliege jetzt mal auf dem Mars. Nee. Finde ich nicht in Ordnung, ey.